Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und es gibt jetzt den letzten finalen Trailer, den hat Bungie vorhin veröffentlicht. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, und nebenbei nochmal vielen Dank für den ganzen Support. 400 Abonnenten wurden ja geknackt, und vielleicht schaffen wir jetzt im Februar noch die 500, also bewertet gerne, lasst gerne einen Kommentar da, und ein Abo wäre auch nicht schlecht. <lacht> naja, dann ab rein. for a long time. Savathun, the Witch Queen. She infiltrated the vanguard, weakening us from within. Stealing our most sacred resource. Darling, down. The Light. How do we stop this? mind that must bend to see the truths hidden here. The game is yours. Don't say. I didn't warn you. Ja, also was sagt ihr dazu? Ich fand's richtig nice. Ich bin mega gehypt. Nur noch eine Woche. Auf jeden Fall. Ähm, ich werde das auf jeden Fall auch streamen. An dem Tag. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Mein Twitch-Channel ist unten verlinkt. Und das war es dann auch von mir aus. Dann auf jeden Fall noch eine nice Woche für euch. Und man hört sich. Ciao, ciao.